Und hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es schon, glaube ich, anhand des Titels schon gelesen. Heute wird es nämlich türkisch und ich persönlich ich liebe türkisches, äh, türkisches Essen, grundsätzlich die türkische Küche ist eines meiner Lieblingsküchen. Ich zeige euch heute gleich drei Gänge. Ich mache eine Vorspeise mit euch, einen Hauptgang und für den süßen Zahn gibt es natürlich auch eine Nachspeise. Und was hätte es sein können als eine klassische Linsensuppe, Merce Max Hierfür werde ich jetzt einfach Olivenöl in einen Topf geben und jetzt darin die Zwiebeln anrösten. Ich will ja so ein bisschen Geschmack reinbringen. Es soll also hier etwas um entstehen, die wollen wir ja natürlich mitnehmen. Den Knoblauch würde ich jetzt auch noch so klein schneiden und direkt mit hineingeben. Die Linsen vorher natürlich waschen, um die Linsen so ein bisschen von dem ganzen Staub und so zu befreien. Die Möhren, ist eine ganze große Möhre. Dadurch, dass es jetzt hier alles schön klein gewürfelt ist, müssen die natürlich auch nicht so lange garen. Die Kartoffeln. Ich werde die jetzt noch ein bisschen sieben. Paprikamark und äh, Tomatenmark. Wenn ihr kein Paprikamark habt, könnt ihr nur Tomatenmark nehmen. Bringt so, das Paprikamark bringt noch so ein bisschen Würze mit rein. Die Ebenfalls mit hineingeben und mit, äh, mit anrösten. Tomatenmark ist der natürliche Geschmacksverstärker. Jetzt gebe ich hier die Linsen hinzu und das Wasser. An dieser Stelle würze ich jetzt auch Kreuzkümmel, Pfeffer und Salz. Das hier auch hinzufügen. Die Suppe lasse ich jetzt hier für 20 Minuten noch vor sich hin köcheln. Jetzt werde ich äh, das Dessert zubereiten. Und zwar werde ich jetzt hier einmal Gülatsch machen. Das ist eine ganz typische Ramadans-Nachspeise. Gülatsch sagt ja eigentlich auch der Name. Soweit ich weiß, heißt es in, in Rosenessen, so was in der Richtung. Äh, korrigiert mich bitte. Und zwar sind es hier diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Diese Blätter. Kulatschblätter, sage ich jetzt einfach mal, die bestehen aus Mais oder Reisstärke meistens und die werden halt geschichtet mit äh, Nüssen eurer Wahl befüllt und dann nochmal ähm, ja, mit weiteren Blättern halt quasi abgedeckt. Und äh, das Ganze wird natürlich mit so einer aromatisierter Milchmischung getränkt. Diese Milchmischung, die wird ähm, aromatisiert mit im meisten Fall mit Rosenwasser. Da ich persönlich kein großer Fan von Rosenwasser bin, werde ich das Ganze mit Vanille Aromatisieren. Heißt dann aber jetzt nicht wahrscheinlich Gülatsch, aber wird dem auch sein. Ich werde hier zuallererst die Milch nicht aufkochen, sondern ganz leicht erwärmen, damit äh, der Zucker darin schmelzen kann. Und zwar gebe ich hier die Milch komplett in meinen Topf, füge Zucker hinzu. Die Milch überhaupt nicht, also die soll möglichst lauwarm warm werden, äh, nur so solange umrühren oder beziehungsweise erwärmen, bis der Zucker sich quasi aufgelöst hat. Das ist quasi jetzt unser Ziel. Und zum Schluss werde ich dann noch Vanilleextrakt hinzufügen. In diesem Schritt geht es jetzt einmal ans Schichten. Ich werde jetzt hier Blatt für Blatt, jeder macht es, glaube ich, unterschiedlich, zunächst einmal in die äh, Milch eintunken und dann im Anschluss einfach in die Form schichten und einlegen. Und der Rest ist eigentlich selbsterklärend. hier nur walnüsse zu nehmen ich habe aber jetzt in diesem fall äh, gehackte blanchierte mandeln die ich vorher so äh, in der pfanne angeröstet habe und walnüsse gemischt ähm, dadurch dass ich jetzt hier nicht so genügend walnüsse hatte habe ich gesagt komm mische ich das ihr könnt aber auch nur walnüsse nehmen oder nur pistazien also wie gesagt nüsse eurer wahl ordentlich hier drüber streuen und fahre jetzt einfach mit den restlichen blättern fort gebe ich hier die restliche Milch komplett, das wird gleich äh, von den ganzen Blättern noch nachher aufgesogen. Das gebe ich jetzt in den Kühlschrank für ca. zwei Stunden, also mindestens zwei Stunden. Lass es gut durchziehen, bis alles schön kalt ist und zum Schluss wird es einfach dann noch dekoriert. In meinem Hauptgang werde ich Ali Nasik herstellen, ein wunderbares Gericht aus Südostanatolien. Es ist ein Gericht mit geräucherten Auberginencreme und äh, darauf drapiert ist äh, eigentlich traditionell Lamm. Ich werde heute Kalbfleisch nehmen und dann äh, mit einer wunderbaren Paprikabutter beträufeln. Also ein traumhaftes Gericht. Zuallererst werde ich hier mein Fleisch marinieren. Da werde ich jetzt einfach etwas Olivenöl hinzugeben. Und an Gewürzen habe ich hier einfach nur Salz, Pfeffer und Paprika. Mehr nicht. Und das knete ich jetzt hier gut durch. Das lasse ich jetzt noch für circa eine halbe Stunde bis eine Stunde. Könnt ihr das auch ruhig ziehen lassen. Ich stelle das jetzt einfach mal beiseite. Und in der Zwischenzeit werde ich die Aubergine für meine Joghurtsoße vorbereiten. Dafür einfach die Aubergine nehmen, so wie sie ist. Und hier mit einem Messer einstechen. Auf ein Küchengitter legen. Was natürlich ideal ist, wenn ihr die Aubergine so auf offener Flamme oder auf Feuer röstet. Die gebe ich jetzt in den Ofen auf Grillfunktion für ca. 40 Minuten. Die Auberginen sind jetzt schön durchgegart. Solange die noch warm sind, müssen die auch geschält werden, weil sonst wird es nachher schwierig. Und ich ziehe jetzt einfach vorsichtig mit den Finger, nicht verbrennen. Da müsst ihr vorsichtig sein. Nehmt am besten dafür auch eine Gabel oder einen Löffel. Und schält die Aubergine einfach so herunter. Was ist, wenn man keine Dann hat? Dann Ober- und Unterhitze bei 230 Grad. Ohne Umluft. Ohne Umluft genau. Okay. So die erste ist oh, heiß. Gut ich gut <lacht> ja, ich sag ja, also solange die hier noch äh, warm ist beziehungsweise heiß ist, geht das. Und sobald die kühl werden wird schwierig. Insofern muss man hier jetzt auch schnell arbeiten. Was machst denn du da so an Ramadan, Wissam? Was kochst du denn so gerne? Also Probierst Familie, du aus die... auch? Ja, natürlich, ich probiere dein Rezept aus. siehst du? Ja, also bei uns, ähm, Gelingen sie dir? Immer. Gut. Also ich sage das nicht, weil äh, ich hier gerade mit dir stehe. ich meine es. also. Ist ernst. also ich bitte nicht. drum. Was wir auch voll oft machen sind Suppen. Also bei uns gibt es jedes Mal eine neue Suppe, nicht immer Häya, Häh, Hella. Herr am ersten, letzten Tag. <lacht> ist glaube ich bei jedem so. Die erste <lacht> Woche Hereda, weil es ähm, ja, noch gut, gut, gut schmeckt. Reda ja, ne? <lacht> verbinden wir ja viel mit Ramadan. So, und, äh, ja, die meisten essen, glaube ich, Herr auch nur über die Ramadanzeit ja. ne Okay. Geschafft. Und jetzt zerstampfen alles. Das könnt ihr aber auch hier mit einer Gabel machen. Es geht genauso gut wie hier mit einem Messer. Also so weich ist die Aubergine, dass es eigentlich hier ganz locker geht. Die Aubergine lasse ich jetzt noch ganz kurz abkühlen, ganz leicht. Aber meine Joghurtsoße bereite ich schon mal vor. Eine Knoblauchzehe. Einfach hineinreiben. Und ich habe hier stichfesten Joghurt. Salz. Für meinen Geschmack wenig Minze und etwas Olivenöl. Das menge ich jetzt hier einmal gut durch. So, jetzt die Aubergine hinzufügen und unterheben. Meine Aubergine-Creme ist fertig. Das Fleisch werde ich jetzt in meiner Gusseisenpfanne von allen Seiten schön kross anbraten. Etwas Öl hinein Und ich mache das in zwei Etappen, in zwei Schritten. Ich gebe da zunächst mal die Hälfte rein, damit nicht so viel Wasser gezogen wird. Meine Suppe ist fertig und ich sage euch, Leute, es duftet herrlich. Ähm, in diesem Schritt werde ich hier jetzt noch einmal schön fein pürieren und dann äh, nachher schön verfeinern. Ich habe ja gerade gesagt, die Suppe hat Charakter. Also haben wir hier den Kreuzkümmel, die frische von der Zitrone. Da gebe ich, ich gebe da meistens so den Saft von einer halben Zitrone. Abschmecken könnt ihr immer noch mit Salz und Pfeffer. Ein bisschen von, äh, von der getrockneten Minze mit hinzufügen, weil ich werde da gleich noch mal etwas fürs Topping vorbereiten. Ein halber Teelöffel reicht da vollkommen aus. Das Dessert ist fertig, ich bin super zufrieden damit und schaut euch das hier mal bitte an. Ähm, schaut euch mal diesen Querschnitt, die Füllung kann man super sehen, die äh, Blätter sind noch richtig feucht, eigentlich so wie das sein muss. Ich mache hier jetzt einmal den Taste test und bin super gespannt, ob das genauso gut schmeckt, wie ich äh, das bei meinen äh, türkischen Freunden auch so kenne. Ich finde diese Nussmischung ist gar nicht mal so übel. Also diese Mandeln mit den Walnüssen. Es gibt, gibt was her. Ich bin eigentlich jetzt super zufrieden. Also die Füllung ist jetzt nur ein bisschen anders, weil ich das eigentlich sonst immer mit Pistazien kenne. Aber ist auch eine gute Alternative. Ähm, Probiert es mal aus. Alle Mengenangaben stehen hier unten in der Infobox oder auf meinem Blog unter www.atlasküche.com. Und ja, das war mein Iftar-Menü Nummer 2 aus der türkischen Küche. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ich sage bis zum nächsten Video, bleibt gesund und, was sagt man, Afiat Olsen auf Türkisch. Assalamu <lacht> alaikum.